Ich bin Daniela Bethke, wohne in Burg bei Magdeburg, arbeite in Magdeburg im Roncalli-Haus und habe die Projektstelle Ökumene 3 Praxis. Da geht es darum, dass wir mit den sogenannten religions- oder konfessionslosen Menschen in Sachsen-Anhalt ins Gespräch kommen. Ich sage, wir kommen mit den normalen Menschen ins Gespräch, das sind Sachsen-Anhalt. 80 Prozent der Menschen, die dort leben, sind religions- und konfessionslos. Und da gemeinsam Dinge zu entwickeln und zu gucken, was wir als Christentum zur Förderung der Kultur und der Gesellschaft mit beitragen können.